Okay, ähm, genau, ich werde heute ein bisschen über die Entstehung der Arbeiterbewegung in Russland ähm, im 19. Jahrhundert reden. Warum? Ich möchte gerne, ähm, es wird sich im Sommer nicht mehr ausgehen, aber ich möchte gerne in einem folgenden Referat, bzw. in folgenden Referaten, ähm, so ein bisschen die unterschiedlichen Herangehensweisen von unterschiedlichen Organisationen, unterschiedlichen Parteien in den Revolutionen von 1905 und 1917 in Russland. Ähm, darstellen und auch erklären, woher die irgendwie kommen und um aber zu verstehen, warum es überhaupt unterschiedliche Organisationen gibt, warum die unterschiedliche Herangehensweisen eben an die Politik in der Arbeiterklasse haben, ähm, fange ich eben heute mal an mit der Entstehung überhaupt, der, also den Anfängen der Arbeiterbewegung in Russland, beginnend mit ungefähr 1860 und werde aufhören, ähm, mit dem Gründungsparteitag sozusagen 1898 ähm, der RSDLP, also der russischen ähm, sozialdemokratischen Labour Party. Ähm, genau. Gut, mal irgendwie um ein Setting zu machen oder überhaupt so um die, um die Grundlage oder die, die Grundvoraussetzungen mal zu verstehen, die es in Russland zu dem Zeitpunkt irgendwie gegeben hat. Ähm, so, im Ende des 19. Jahrhunderts herrscht äh, also in, in Russland ist ein, herrscht ein absolutistischer ähm, Zar, Alexander II. Ähm, es gibt massenhaft Bauern, kapitalistische Produktionsweise ist so gut wie nicht existent, es gibt keine nationale Bourgeoisie. Ähm, wir befinden uns in einem extrem rückschrittlichen Land, <lacht> das also vor allem auf feudale Strukturen die aufbaut. Ähm, und. Was aber zu diesem Zeitpunkt sehr wohl passiert, dass extrem viel Kapitalexport aus weiterentwickelten ähm, kapitalistischen Ländern passiert, vor allem aus, also nach Russland ähm, passiert, vor allem aus, den Ländern, also aus England zum Beispiel, aus Frankreich und vor allem auch aus Deutschland. Das heißt, in, zu diesem Zeitpunkt, ungefähr um 1860, ähm, beginnt also eine, ähm, sozusagen die Entstehung des Kapitalismus in Russland, aber, anders als wir das aus anderen kapitalistischen Ländern kennen, nicht ähm, mit einem gleichzeitigen Wachstum von nationaler Bourgeoisie, denen diese Produktionsmittel halt auch gehören würden und die sich dann halt den Profit, der dort erarbeitet wird, dann halt auch aneignen könnten. Diese nationale Bourgeoisie gibt es nicht in Russland zu dem Zeitpunkt, ähm, sondern eben andere imperialistische Länder ähm, verfrachten dorthin ihr Kapital, produzieren dort und Nehmen aber, keine Ahnung, also die Profite bleiben nicht im Land und es entsteht eben diese nationale Bourgeoisie nicht. Ähm, gleichzeitig ähm, zerfallt, zerfällt aber halt irgendwie das, das zerrissische System nach und nach, ist halt grundsätzlich schon ähm, recht instabil, hat irgendwie, es gibt schon Bau äh, Bauernaufstände regelmäßig. Einer, also die größten irgendwie finden so ähm, 1861 oder so statt, wo es halt wirklich einfach zu, zu Revolten in, im, am Land kommt von den Bauern, ähm, die halt irgendwie fordern, dass das Land ihnen gehört und dass sie irgendwie damit wirtschaften können und dass es das nicht halt irgendeinem ähm, adeligen, feudalen Herrn sozusagen gehört, ähm, der ihnen halt vorschreibt, was sie machen sollen, sondern dass sie eben selber über, ihre, ähm, über ihr Land bestimmen können. Und ähm, man erkennt irgendwie recht gut, wie, wie schlecht es schon zu dem Zeitpunkt irgendwie um das Zahnreich steht. Ähm, vor allem oder unter anderem daran, dass Alexander II. Äh, lässt dann sogar eine Reform irgendwie zu. Und zwar ähm, die Aufhebung der Leibeigenschaft der Bauern. Das heißt, sie gelten jetzt eigentlich als freie Menschen. Ähm, im Endeffekt bedeutet das aber für die Bauern absolut keine <lacht> Verbesserungen, ähm, weil die Bedingungen, die mit dieser Freiheit kommen, für sie einfach wirtschaftlich gesehen enorme Verschlechterungen mithertragen und sie haben viel höhere ähm, Steuern zu zahlen, als sie es davor hatten, müssen sie sich noch dazu um ihr eigenes Land kümmern, stehen also jetzt irgendwie noch mehr in Konkurrenz mit anderen Bauern. Also im Endeffekt hat das irgendwie in der wirtschaftlichen Lage nichts geändert. Und es gibt also in diesem Land... Ähm, extreme Unruhen und extreme, extreme Unzufriedenheiten, die aber irgendwie keinen Ausdruck finden können. Es gibt keine Organisation, es gibt keine Klasse, die diesem Unmut halt irgendwie ähm, Ausdruck verleihen könnte oder die auch dem System einen, einen Kampf anzeigen könnte. Ähm, genau, also so mal irgendwie das Setting, in dem wir uns befinden. Äh, was es aber schon gibt, ist irgendwie in den einzelnen Großstädten, <lacht> zum Beispiel in St. Petersburg, ähm, beginnt sich so eine Intelligenz ja irgendwie aus ein bisschen ähm, äh, aus Wohlhaberenden, vor allem Studierenden heraus zu entwickeln, die also irgendwie diese Bewegungen, die gerade in England, in Frankreich und so weiter abgehen, also passieren, mit ähm, 1848 und ähm, den ganzen Hype sozusagen, der irgendwie um Marx und um Engels ähm, herum passiert, Studierenden aufstellen und so weiter und so fort, ähm, die bekommen das irgendwie mit und finden das halt irgendwie super cool und eigentlich hey, keine Ahnung, diese Forderungen, die wir stellen, die finden wir voll sinnvoll, das brauchen wir bei uns eigentlich auch. Haben aber irgendwie keine Klasse, also keine Ahnung, es gibt diese Arbeiterklasse, die es da gibt, die da irgendwie in Frankreich und so gerade auf die Barrikaden steigt, die gibt es halt so in der Form in Russland nicht ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und diese Studierenden, die da sich jetzt eben mit Marx beschäftigt haben und das irgendwie voll cool finden, sagen so, okay, die Theorien, die Marx aufstellt, sind zwar irgendwie super live und seine Perspektiven, unterstützen wir auch, aber der Weg, den er irgendwie vorschlägt, halt übers, also durch das Proletariat, durch eine proletarische Revolution zum Sozialismus zu kommen, das können wir halt in Russland de facto nicht tun. Es gibt keine so große Arbeiterklasse in Russland, dass die irgendwie da große eine gesellschaftliche Revolution vom Zaun brechen könnte. Ähm, also ähm, akzeptiert man Marx oder, oder ähm, ja, schätzt Marx zwar als Ökonomen und als Theoretiker, aber sagt halt, für Russland brauchen wir einen anderen Weg und da kommt irgendwie, also ein, ein ganz relevanter Theoretiker ist zu dem Zeitpunkt Bakunen, ähm, der dann irgendwie meint, ja, okay, äh, wir nehmen irgendwie die revolutionären Teile von Marx und Engels und münzen sie auf das zaristische Russland um und gehen also zu den Bauern und verwenden, ähm, also erkennen sozusagen das, äh, das Bauerntum als revolutionäres Subjekt und über, über diese Bauern ähm, Gemeinden sozusagen, die damals mir, also sie werden mir genannt, wir wollen also in den in diesen ähm, Bauerndörfern ähm, Strukturen schaffen, die dann irgendwie einem einem nationalen Sozialismus gleichen. Das heißt, wir machen, wir gehen eben nicht über die das Proletariat, sondern wir gehen eben über die Bauern, weil in Russland das halt nicht anders möglich ist. Es entsteht dann, ähm, also es entsteht so eine Organisation sozusagen, nennt sich die Narodniki. Ähm, und besonders an der unteren Wolga strömen, aber halt in an anderen Gebieten Russlands auch strömen dann also Studierende in die Dörfer verkleiden sich als Bauern ähm, gehen zu den Bauern hin und versuchen ihnen zu erklären warum warum man, also wie man sich organisieren muss ähm, was Sozialismus ist warum man dafür kämpfen muss und schaffen es aber nichts irgendwie an der Realität dieser Bauern anzusetzen schaffen es nicht ihre also ihre Theorien Dort hinzubringen auf eine Art und Weise, die, ähm, die halt für die Bauern sinnvoll wäre. Und also werden dort de facto tatsächlich von, von, von, ähm, von den Dorfbewohnern verprügelt, teilweise. Ähm, weil sie sagen, keine Ahnung, da kommt irgendein Typ aus der Stadt, verkleidet sich noch dazu als einer von uns sozusagen und erklärt uns dann eben, wie groß wie die Welt funktioniert. So. Ähm, also werden entweder verprügelt oder auch an den, an den Zahn ausgeliefert oder halt an das. Ähm, ja, halt verraten einfach äh, und innerhalb kürzester Zeit geht also diese Intelligenz ja wieder zurück in die Städte und ist ein bisschen frustriert und weiß nicht so genau, was sie machen soll. Ähm, und haben halt irgendwie keinen, ähm, haben halt irgendwie kein klares Programm, wie sie, wie sie jetzt irgendwie weiter tun sollen. weil ähm, ja Genau, also ihr, genau, es ist halt irgendwie kein, kein Ort anscheinend da, mit dem, an dem sie sich irgendwie wenden ja. könnten. Und was jetzt eben zur Arbeiterklasse, die langsam passiert, weil wie gesagt, irgendwie, es gibt zwar keine nationale Bourgeoisie, die sozusagen natürlich unter Anführungszeichen entstehen würde, ähm, aber es gibt halt irgendwie schon, gerade in den Großstädten, immer mehr Formen ähm, der kapitalistischen Produktionsweise, einfach aufgrund dieser Kapitalexporte aus anderen Ländern aus weiterentwickelten Ländern, das heißt, es entsteht, es fängt an, eine Arbeiterklasse vor allem in den Großstädten halt, zu entstehen. Und die wird aber halt einfach nur als Anhängsel sozusagen der Bauernrevolution gesehen. Also diese, diese Arbeiter, die dort sind, die sind halt eindeutig aufgrund ihrer ähm, mangelnden Größe und Stärke ähm, nicht revolutionäres Subjekt und ähm, sind halt sozusagen nur ein Anhängsel, die halt bei der Revolution hilfreich sein könnten. So die Theorie ähm, der Narodniki irgendwie. Gut, ähm, jetzt ist es aber so, dass diese revolutionären Ideen, die die ähm, vor allem Studierenden halt versucht haben, zuerst an die Bauern zu bringen, bei den Arbeitern auf einmal extrem fruchten. Und diese Ideen ähm, stoßen dort einfach wirklich auf sehr fruchtbaren Boden. Es, es gibt so einzelne Lesekreise, so in St. Petersburg zum Beispiel gibt so es Lesekreise und irgendwie so Mini-Organisationen oder halt so eine Organisation von drei, vier Leuten vielleicht. Ähm, und also man merkt irgendwie, okay, das funktioniert aus irgendwelchen uns nicht ganz empfindlichen Gründen ähm, bei den Arbeitern besser. Ähm, und dann sagt man, okay, gut, ihr seid unmotivierte Leute, geht in die Dörfer, versucht den Bauern das zu erklären, warum das irgendwie ultra geil ist, und läuft in die Dörfer zurück und es passiert irgendwie dasselbe wie vorher. Die Bauern haben kein Interesse irgendwie an einer, ähm, also an einer, an einer, an einer sozialistischen Machtübernahme und sagen halt, oh dann, mich interessiert das nicht und ich bin in kürzester Zeit sind irgendwie wieder alle, also ist wieder alles auf Anfang und es ähm, stellt sich jetzt also ernsthaft die Frage, okay, ähm, warum funktioniert da irgendwas nicht? Und ähm, voll, sehr lustig, ähm, Nikolai Tchaikovsky, den man vielleicht eher als ähm, Komponisten kennt, äh, ist, ist Teil einer der ersten Propagandazirkel, die es eben in St. Petersburg gibt. Und das sind, eine dieser, das sind eine der ersten Organisationen, die sich theoretisch mit der sogenannten Arbeiterfrage auseinandersetzen. Also, die sich halt irgendwie die Frage stellen, warum, warum funktioniert das auf der einen Seite schon und auf der anderen Seite nicht. Und langsam bemerkt man halt, okay, in diese, Revolution, also diese revolutionären Ideen verbreiten sich halt irgendwie unter den Arbeitern verhältnismäßig schnell. Und man ist also eigentlich gezwungen als Narutniki, sich damit auseinanderzusetzen, aber es wird ähm, keine Antwort darauf gegeben, ähm, im großen Stil, und wahrscheinlich einfach deswegen, weil wenn die Antwort lautet, weil das Proletariat einfach einen revolutionären, also einen revolutionären Instinkt hat, das sieht das vor und nicht, vielleicht wollen wir später irgendwie noch genau auf die Frage eingehen, ähm, warum dem so ist. Aber, ähm, diese Frage wird einfach nicht beantwortet, weil was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass es irgendwie, also aus ihrer Sicht würde das halt bedeuten, man müsste jetzt mal warten, bis Kapitalismus voll etabliert ist und dann könnte man jetzt Revolution machen. So, also das ist irgendwie so die Grund, also das ist halt die Vorstellung, die sie irgendwie von Marx Idee haben und auf das wollte sie sich halt irgendwie nicht einlassen. Das heißt, mit dieser Frage der Arbeit setzt man sich irgendwie noch immer nicht so auseinander. Ähm, in den 70er Jahren, ähm, äh, hm gibt ein bisschen ähm, wirtschaftliche Unruhen und ähm, gerade in den ähm, also es gibt einen es gibt einen in 1877 1878 gibt es einen großen recht großen Boom in der, in der Ökonomie ähm, und das bedeutet irgendwie für die, für, die großen, ähm, für die Großstädte und für das Kapital dass es einen rechten Wirtschaftsaufschwung gibt Gleichzeitig bedeutet das aber auch für die, für die kleineren Gegenden in den Dörfern, dass das Leben ein bisschen unerträglicher wird. Es, kommen, es kommt auch dazu, dass es irgendwie Naturkatastrophen gibt und so. Also das Leben am, am Land ist irgendwie recht furchtbar und es kommen immer mehr Bauern in die Städte, möchten in Großen halt in der Industrie irgendwie arbeiten, wo sie es halt vielleicht doch schaffen, ihr Brötchen zu verdienen. Genau, und es beginnt also eine recht große Industrialisierung in den 70ern, 1870ern. Und man merkt irgendwie, die, die, das Klassengewusstsein der Arbeiterklasse steigt zu diesem Zeitpunkt halt enorm an, Verhältnis, also steigt einfach enorm an und es beginnen sogar sich so einzelne ähm, Unions zu gründen, also äh, Gewerkschaften zu gründen, ähm, zum Beispiel ähm, im Süden und im Norden entstehen halt unterschiedliche Gewerkschaften, die sogar nicht nur in einem Betrieb, sondern halt überbetriebs-, überbetrieblich funktionieren. Ähm, und das Motto dieser Betriebs-, äh, dieser Gewerkschaften ist also, ähm, dass die Rechte Arbeiterinnen und Arbeiter halt irgendwie nur dann erfüllt werden können oder halt beachtet werden können, wenn es irgendwie eine gewaltsame Revolution gibt, ähm, die jegliche Privilegien und Ungleichheiten ähm, zerstört. Ähm, also diese Revolution eben, ja, hat, hat, die Macht oder hat irgendwie die, also schafft es, also jegliche Ungleichheit und jegliches Privileg zu zerstören. Ähm, und gleichzeitig die gesellschaftliche Arbeit als Ursprung ähm, für privaten und, Gesellschaft, also Privat und gesellschaftlichen Reichtum zu verwenden. Also eigentlich schon ein rechtssozialistisches Programm. Ähm, diese Gewerkschaften sind irgendwie voll beliebt. Ähm, und erhalten viel Unterstützung und werden gerne gehört und ähm, für das Zahnreich äh, ist das halt irgendwie ein besonderer Dorn im Auge und es wird alles dafür getan, dass sie irgendwie nicht länger existieren und nicht größer werden und sie werden also wirklich gewaltsam einfach regelmäßig ähm, mit Durchsuchungen und, und, und, und Hängungen und ich weiß nicht, also diese ähm, Gewerkschaften werden einfach wirklich regelrecht gestört ähm, und es ist passiert aber, dass, die, obwohl, obwohl es irgendwie permanent furchtbare Zustände in diesem Land gibt, ähm, und also, ja, nicht, wenn, man, wenn man, so ein bisschen Biografien von irgendwelchen Autonikis also, liest, schreiben halt keine Ahnung. Es ist normal, dass in den Großstädten jeden Tag Leute gehängt werden und dass das ist halt am Hauptplatz irgendwie passiert und dass das jeder weiß. Das ist irgendwie gang und gäbe. Und obwohl es irgendwie so eine repressive Stimmung im Moment gibt. Ähm, ist dann 1887, äh, Gott oh Gott zahlen, 1876 eine Riesendemonstration in St. Petersburg, die angeführt wird von Plechanow. Von diesem Namen kann man sich merken, der also auch unter dem, ich werde noch auf zurückkommen, der also auch unter den Fahnen der Narodniki läuft und ähm, diese gesamte Demo diese ganze Demonstration läuft also unter dem Banner ähm, Land und Freiheit. Das heißt, es ist noch immer eine Forderung, die sich irgendwie auf die Bauern konzentriert. Einerseits, indem sie halt Land für die Bauern, für die Selbstorganisation der Bauern irgendwie fordert. Und auf der anderen Seite aber halt auch politische Freiheit. Und schon mit dem Song, ähm, lang lebe die sozialistische Revolution, auf die Straßen geht. Und dieser Blechenov ähm, hat es also geschafft, auf einmal nach 100.000 Niederschlägen und nach 100.000 Enttäuschungen, wo man in die Dörfer gegangen ist und versucht hat, da irgendjemanden davon zu überzeugen, schafft es dieser Blecher noch auf einmal, hunderte Leute auf die Straße zu kriegen und gemeinsam auf eine Demo zu laufen. Und er ist einer der ersten, den ihn, die er kennt, okay, und er ist zufällig stationiert sozusagen, also er arbeitet zufällig in einer Stadt, eben in St. Petersburg und zufällig kommt er halt dort in Kontakt mit Arbeitern, die irgendwie diese, diese Demonstration dann auch auf die Beine stellen. Und es wird also immer offensichtlicher, die Leute, die ernsthaft progressive Forderungen stellen und die auch organisieren können und die auch gemeinsam auf die Straße gehen können, erscheinen scheinen irgendwie halt die Arbeiter in den Städten zu sein und weniger das tun das halt irgendwie am Land sehr verstreut, sehr vereinzelt irgendwie halt ähm, ihr Dasein so. Genau. Es, in dieser Zeit ähm, bis, 1980, äh, bis 1880 ähm, gibt es dann alle möglichen Streiks, es, fangen, ähm, also es gibt alle möglichen Demos, es gibt auch einzelne Streiks in einzelnen, ähm, in einzelnen Betrieben, vor allem bei den Textilarbeitern und Plechen ist also zu dem Zeitpunkt ein, ein, ein, einer, der führenden, ähm, einer der führenden Leute in diesen arbeitenden Organisationen. Und, ähm, Infolgedessen ähm, gibt es innerhalb dieser Narodniki, die, die, also die zu dem Zeitpunkt eigentlich noch immer die einzige Organisation sind, ähm, gibt es irgendwie Auflösungstendenzen bzw. entstehen dann zu dem Zeitpunkt unterschiedliche Organisationen. Es gibt Spaltungen und es entstehen unterschiedliche Organisationen mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen. Ähm, und zwar einerseits zum Beispiel die ähm, die Lavrov, die ähm, auf friedliche Propaganda in den Dörfern setzt, die, ähm, also wenn man sich das dann historisch anschaut, äh, in den Jahren 1905 und 1917, dann schlussendlich zu liberalen Reformisten werden. Darauf werde ich aber eben in meinem zweiten Referat <lacht> ein bisschen näher eingehen. Dann gibt es noch die Narodnaya Volia, die die Freiheit der Bauern fordert und die eben eher auf, äh, auf die Propaganda der Tat setzen, wie sie es selber nennen. Ähm, das ist eine Organisation die extrem straff organisiert ist und die halt eigentlich eine Terrorgruppe ist und die dann auch halt so individual-terroristische ähm, Anschläge auf Beamten, auf Polizisten, im Endeffekt auch auf den Zar ähm, Alexander II. verübt und versucht eben so das System zu schwächen. Ähm, und dann gibt es aber auch noch eine Organisation, die sich nennt Cherny Peredl, oder wie auch immer man sie ausspricht. Das bedeutet die ähm, schwarze Neuaufteilung. Und diese Gruppe, diese Gruppe ist zwar noch immer davon überzeugt, dass es eine Revolution gibt oder geben muss, die vom Land herkommt. Und ist zwar ein bisschen... Isoliert, aber in dieser Gruppe bleibt irgendwie Plechenow und zeigt und versucht in dieser Gruppe ähm, den Diskurs oder halt die, den Fokus der gesamten Arbeit weg von, von der Bauernschaft und hin zur, zur also zu den Arbeitern und Arbeiterinnen ähm, zu orientieren. Muss dann aber selber 1818 in den Exil gehen mit einigen anderen ähm, und als es dann ähm, ein Jahr später zur Ermordung des Zaren Alexander II. eben kommt, durch einen durch einzelne Terroristen eben dieser ähm, Narodnaya Volia ähm, gehen also so gut, also äh, gehen die meisten Organisationen oder die meisten Menschen, die ähm, organisiert sind, ähm, müssen entweder in den Untergrund gehen oder sie, werden, oder sie sterben oder ähm, sie gehen ins Exil oder wie auch immer. Ähm, und zum Beispiel in Neuer zerfällt einfach de facto vollständig. Sie ist äh, danach nicht mehr existent. Aber auch irgendwie total liberale und ähm, reformistische Gruppen äh, sind zu dem Zeitpunkt extrem gefährdet. Und es entstehen eigentlich lauter Untergrundbewegungen. Und Plechenov, der zu diesem Zeitpunkt eben auch Exil, im Exil ist, ähm, äh, tritt dann in Kontakt mit deutschen, französischen Marxisten, ähm, ist irgendwie auch in, reden, in regen Kontakt mit Marx und Engels. Und ähm, er beschließt dann irgendwie, okay, ähm, er, bricht irgendwie, er bricht irgendwie ganz äh, mit, diesen mit allen anderen Organisationen, versucht aus dem Exil heraus ähm, marxistische Theorien ähm, zu verbreiten. Ähm, und... Schreibt doch, ähm, schreibt doch einige sehr interessante Schriften, wie zum Beispiel Socialism and the Political Struggle, den schreibt er zu den Zeitpunkt, oder auch Our Differences, in Our Differences geht es genau darum, wie er, der, ähm, wie er mit der Narodniki bricht und was irgendwie der Unterschied zwischen, Nach also zwischen so anarchistischen ähm, und individualterroristischen Organisationen und einer ernsthaft marxistischen Organisation ist. Also wenn man Interesse daran hat, glaube ich, sehr empfehlenswertes das Buch. Und im September 1981 ähm, werden dann, also wird dann also die Group for the Emancipation of Labour gegründet von fünf Mitgliedern, die alle im Exil sitzen, nämlich von Blechanow, von Axelrod, von Sasolitsch, Deutsch und Ignatow. Einer von ihnen, Ignatov, stirbt kurze Zeit später, der nächste sitzt kurze Zeit später im Gefängnis. Das heißt, ihre Stärke und ihre Einfluss, ähm, also ihr Einfluss hält sich verhältnismäßig in Grenzen. Ähm, und trotzdem, obwohl sie irgendwie so eine kleine Gruppe sind, bekommen sie gerade unter den Arbeitern halt in den Großstädten erheblich mehr Einfluss als alle Organisationen das davor jemals geschafft haben. Es werden in Schulen und in Betrieben werden, ähm, also nein, in Betrieben werden Schulen eingerichtet, wo man dann gemeinsam Texte von zum Beispiel Pechernow oder von Marx liest. Es gibt, es gibt ähm, Lesekreise. Um, und es entstehen also langsam wirklich so ernsthafte Arbeiterkaderorganisationen, die sich mit marxistischer Theorie auseinandersetzen und um, eben erkennen, dass, die Revolutionären, dass, dass, dass der revolutionäre Teil der Gesellschaft um, auch in Russland um, das Proletariat ist. Es treten dann alle möglichen Gruppen auf, also es entstehen in unterschiedlichen in unterschiedlichen Städten halt solche Gruppen ähm, und sie haben aber irgendwie keinen gemeinsamen, also sie funktionieren halt irgendwie alle nicht gemeinsam, sie sind nicht gemeinschaftlich, gemeinschaftlich organisiert und eine große Hungersnot in Ende der, also Anfang der 90er Jahre ähm, führt dann dazu, dass es massenhafte Streiks gibt, also einfach unzählige Streiks in unzähligen ähm, Betrieben und in, in unterschiedlichsten Branchen. Ähm, und das ist irgendwie so der Aufhänger, an dem sich dann eben diese Marxisten, also den sich diese Marxisten nehmen und versuchen über diese Streiks, die also überall stattfinden, einen gemeinsamen Nenner zu finden für alle diese Gruppen, die da entstanden sind. Und es wird interessanterweise zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit Kleinbürgerlichen und Liberalen und ähm, allen möglichen anderen ähm, Gruppierungen werden gemeinsam Streiks organisiert. Und innerhalb dieser Streiks gibt es halt irgendwie harte ideologische Kämpfe, die sagen, okay, wir kämpfen alle dafür, dass irgendwie unser Leben ähm, nicht zerstört wird, irgendwie durch ein total parasitäres System ähm, ähm, des Zahntums. Aber wir streiken zwar irgendwie gemeinsam, aber wir marschieren ganz klar von, also wir, ähm, halt hintereinander oder unter unterschiedlichen Fahnen und wir sind ganz klar voneinander zu erkennen und... Ähm, Marxisten haben also mit Kleinbürgerlichen kein Interesse, gemeinsam ähm, unter einer Fahne zu laufen. Also dieser politische Kampf wird trotzdem noch immer geführt, obwohl es irgendwie ein gemeinsames, ein gemeinsames Ziel gibt und auch eine gemeinsame Herangehensweise. Und das ist irgendwie auch der Zeitpunkt, wo diese kleinen Lesekreise und diese kleinen Kleinstorganisationen anfangen, irgendwie ernsthaft Einfluss auf die Massen zu bekommen, ähm, wo sie dann eben anfangen, nicht mehr so nur Kaderorganisationen zu sein die sich halt irgendwie auch extrem theoretisch mit den Dingen auseinandersetzen, sondern wo sie halt wirklich anfangen zu, ähm, also massenwirksam zu werden. Mit Forderungen wie dem Acht-Stunden-Tag, <lacht> interessant, dass man das irgendwie gerade heute wieder bespricht, ähm, oder dass zum Beispiel die Kinderarbeit ähm, verboten wird in Russland. Und ähm, zu dem Zeitpunkt tritt Lenin irgendwie auch auf die Spielfläche. Ähm, und äh, Lenins Versuch, die konkrete Situation der Arbeiter und Arbeiterinnen mit marxistischer Theorie zu verbinden, ähm, stößt halt auf extrem fruchtbaren Boden zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, also man kann dann irgendwie sagen, zu dem Zeitpunkt ist es ganz klar, dass diese ehemalig studentische, ähm, auf die Bauern gerichtete Organisationsarbeit Ihren Charakter von null auf, also halt einfach zu 100% geändert hat und halt wirklich eine Arbeiterorganisation, eine Arbeiterbewegung geworden ist, die halt auch zu 100% auf Arbeiter fokussiert und orientiert. Und es dauert dann zwar noch ein paar Jahre, aber ähm, 1898 ähm, wird dann also tatsächlich die, ähm, die RSDLP gegründet. Und zwar eben diese unterschiedlichen Lesekreise, diese unterschiedlichen Streik- ähm, Posten sozusagen, ähm, diese unterschiedlichen Kleinstorganisationen in den einzelnen Betrieben ähm, setzen sich irgendwie zusammen und gründen eben gemeinsam diese Partei, das alles auch unter extrem widrigen Zuständen. Also alles ist noch immer total geheim und wenn da irgendwas groß rauskommt, dann. Das, also man muss extrem drauf schauen, dass auch zu dem Zeitpunkt noch ähm, nichts, so gut wie nichts irgendwie ans Planensystem kommt, aber das ist irgendwie so der Zeitpunkt, wo. Ähm, wo ganz klar ist okay ähm, diese revolutionäre also unsere revolutionäre kraft liegt gegenüber bei den arbeiterinnen und arbeiterinnen und es dauert dann noch in etwa sieben jahre bis zur ersten revolution 1905 ähm, und auch da gibt es noch immer unterschiedliche tendenzen und bis zu 1917 wird sich irgendwie dieser Kampf halt weiterführen und man kann also irgendwie ähm, man kann irgendwie ganz klar sagen ähm, dass der marxismus <lacht> Also, die Entstehung des Marxismus und die Entstehung einer marxistischen Arbeiterbewegung ist in Russland ganz klar ein harter ideologischer Kampf gegen individualterroristische Kleinstgruppen. Genau, also ist aber wirklich ein harter ideologischer Kampf gegen jegliche Terrorismustheorie gewesen, die eine Zeit lang halt extrem beliebt war, weil sie halt irgendwie den Mut unmutigermaßen ausgedrückt hat. Ähm, und um dieser unbarmherzige Kampf, der dann irgendwie im Exil in der Schweiz angefangen hat, ähm, hat dann aber halt letztendlich doch dazu geführt, dass es eine äh, marxistische, dass es ein marxistisches Programm auch in Russland gab. Und genau, dafür würde ich gerne das erste Mal enden. Danke.